Also, dann kommen wir jetzt zur Installation von WordPress auf deinem Webhosting. Dazu lädst du dir hier am besten die entsprechende Datei herunter. Ich habe jetzt zum Beispiel mal hier Deutsch Schweiz. Das kommt dann als äh, ZIP-Datei daher. Du kannst das aber auch äh, anders gerade direkt so äh, hochladen. Es gibt auch sogenannte Ein-Klick-Lösungen von Webhostern, wo du das Ganze mit einem Klick entsprechend installieren kannst. Das macht dann im Hintergrund alles mit den Datenbanken und so weiter. Und das würde ich dir aber nicht unbedingt empfehlen, weil da gibt es dann, wenn du einen Serverwechsel machst, sehr oft Probleme, die man dann leider nicht lösen kann. Also ich lade mir das Ganze jetzt mal herunter. Hier siehst du, es wird heruntergeladen auf der linken Seite und empacke das Ganze danach. Ich glaube, das muss ich dir nicht zeigen. Wir können also direkt schon mal weitergehen. Ich habe es hier schon entpackt, die komplette Datei WordPress 5.7.1. Das ist die aktuelle Version am 28.04.2021, wo ich dieses Video erstelle. Damit du das Ganze auf deinen Webspace hochladen kannst, auf dein Webhosting, brauchst du zum Beispiel ein Filezilla, äh, ein, File ein FTP-Programm, mit dem du das entsprechend äh, hochladen kannst, die einzelnen Dateien. Du gehst dann also in deinen Installationsordner. Äh, falls du da Hilfe benötigst, kannst du entweder dich an den Hoster wenden oder auch dich bei mir kurz melden. Dann können wir das kurz erledigen. Ziehst das Ganze jetzt hier rüber und warte es einfach, bis das Ganze hochgeladen ist. Und wenn es hochgeladen ist, geht es im nächsten Video weiter, wo wir dann äh, das mit der Datenbank und so weiter erledigen und die Installation dann sauber abschließen.